Endblasen, Folge 4, heute zum Thema Dankbarkeit. Mein Name ist Branko Čanak und auf der anderen Seite der Leitung, äh, wie immer Katharina Weber. Hallo Katharina. Ja, moin Branko, hi. Du sitzt heute ein wenig im Kalten, weil du nicht zu Hause bist und ähm, hey. fröstelst ein bisschen. Ja. Äh, wir haben gerade schon ein bisschen äh, Gefenter gehabt, bis die Leitung stand, aber wir haben es hingekriegt. Ähm, Hoffentlich bleibt sie stehen. Ja. Und fällt nicht. <lacht> Dann da sind wir ganz dankbar, wenn die Leitung steht. Da wären wir sehr dankbar, genau. Passend zu äh, unserem Sendungstitel heute. Ja, Dankbarkeit. Ein weites Feld. Äh, auch wieder ein Gefühl, das jeder kennt. Und äh, so alltäglich ist, dass wir es schlecht zu fassen kriegen. Mhm. Ähm, wofür bist du gerade dankbar? Oder wofür warst du zum letzten Mal so richtig dankbar? Also, das war gestern, beziehungsweise heute Morgen auch schon, dass wir das hier wieder hingefummelt gekriegt haben mit unserer Leitung. Ähm, bin ich sehr dankbar. Und gestern war ich wirklich sehr, sehr dankbar, weil ich jetzt in den nächsten 14 Tagen quasi auf Seminarreise bin und eigentlich heute Nachmittag nochmal nach Hause wollte. Jetzt ist mir aber morgen im Ruhrgebiet noch ein neuer Termin dazugekommen. Und da war ich am hin und her überlegen, wie ich das am geschicktesten mache, ohne zu viel auf der Autobahn zu liegen. Und war total dankbar, als ich das Ganze mit Jürgen besprochen habe, dass der gesagt hat, ach, mach das einfach, wie das für dich gut ist. Und ich sorge schon für mich. Und ich äh, organisiere mir auch, dass ich was zu essen kriege, weil wir hätten dann nämlich morgen nochmal äh, gründlich einkaufen müssen, dass er 14 Tage was hat, weil wir ja ein Auto nur haben hm. Von uns bis ins Dorf sind es doch etliche Meter zu laufen. Da läuft man schon eine halbe Stunde, dreiviertel Dreiviertelstunde und dann mit Rucksack vor Lebensmitteln. Das ist nicht unbedingt so richtig der Hit. Und da war ich sehr dankbar, dass er mir da Raum gegeben hat und gesagt hat, mach es, wie es gut ist und vernünftig ist. Und ich organisiere mir dann irgendwie ein Elektroauto oder so, dass ich dann ähm, meine Dinge erledigt kriege. Und da war ich sehr dankbar dass er mir mit diesem mit diesem Raum und dieser Unterstützung die Möglichkeit gegeben hat, meine Dinge effektiv zu machen. Und ohne so viel Fahrerei, weil ich fahre ungern bei diesem schlechten Wetter und im Dunkeln, das ist für mich richtig, richtig anstrengend. Hm. Und da war ich sehr dankbar, dass er da so unterstützend war und so gutwillig meinen flippigen, spontanen ähm, Durch-die-Welt-Geistern so viel ähm, Geduld und Großmütigkeit entgegenbringt. Hm. Das kann ich gut nachvollziehen. So Gerade so Dankbarkeit in Beziehungen, ne, Unterstützung zueinander, hat auch ein bisschen was damit zu tun, womit ich gerade oder wo ich gerade große Dankbarkeit verspüre. So, Ich bin gerade so richtig dankbar für dieses Podcasting an für sich, dass ich... Ähm, ähm, mich getraut habe, seit dem Sommer zu mhm. sagen, einmal die Woche, am Mittwoch ist mein Podcast-Tag und da podcaste ich einfach für mein eigenes Wohlsein. Und ähm, mhm. dadurch sind, haben sich gerade angefangen, Türen zu öffnen, an so vielen Stellen, wo ich das gar nicht erwartet hätte. Und ich fange an Menschen mhm. kennenzulernen, die, ähm, das, die, die da auch sehr unterstützend sind. Und ich bin sehr dankbar dafür, dass ich einerseits den Mut hatte, das einfach zu machen, und andererseits bin ich dankbar für dieses Universum, was sich da gerade auftut in Sachen Podcast. Und ich sage immer noch, und wenn es sonst keiner hören würde, was nicht der Fall ist, ähm, <lacht> ich würde es trotzdem machen, weil es einfach so eine Bereicherung ist, ähm, nicht immer nur auf äh, Schaffe-Schaffe-Häusle-Baue zu zielen und zu schielen, sondern, sich, ähm, sondern dass ich mir Raum zum Spielen eröffne. Und zwar ein, ein sinnvolles also was heißt sinnvolles Spiel, ein Spiel, das so viel, ähm, ja, so viel Erfüllung gibt an so vielen Stellen. Dafür bin ich gerade sehr, sehr dankbar. Ja. Ja. Was sagt denn Wiki zur Dankbarkeit? Du hast ja, warst ja wieder Angeln in der Wikipedia. Ich hatte heute Morgen mir den ganzen Artikel mal durchgelesen, aber ich glaube, der Anreißer dazu tut schon viel zur Sache, um das mal so ein bisschen auf der Theorieebene zu greifen. Okay, da ja, habe ich mal bei Vicky, wie immer, wir haben mal so ein kleines Muster. Vicky ähm, sagt, Dankbarkeit ist ein positives Gefühl oder eine Haltung in Anerkennung einer materiellen oder immateriellen Zuwendung, die man erhalten hat oder erhalten wird. Man kann dem Göttlichen, den Menschen oder sogar dem Sein gegenüber dankbar sein. Oder allen zugleich. Geschichtlich gesehen stand und steht die Erfahrung der Dankbarkeit im Blickpunkt einiger Weltreligionen und sie wurde intensiv diskutiert von Moralphilosophen wie etwa Adam Smith in seiner Theorie der ethischen Gefühle von 1759. Das systematische Studium der Dankbarkeit begann innerhalb der Psychologie und das wundert mich jetzt wirklich. Ja erst um das Jahr 2000. Das fand ich auch sehr Leicht, erstaunlich. Weil sich die Psychologie traditionell eher mit dem Verständnis negativer als mit dem positiver Emotionen befasst. Aber seit der Entstehung der positiven Psychologie befindet sich Dankbarkeit im Mainstream psychologischer Forschung. Ja, das fand ich wirklich sehr erstaunlich, ähm, mhm. ähm, dass das äh, erst so spät einsetzt. Ich meine, das ist so eine, so eine, eine sowieso eine ähm, ja, Bewegung, die man in den letzten Jahren beobachten kann, dass da tatsächlich sich dann jetzt mal mit positiven Gefühlen auseinandergesetzt wird. Ich sag mal, so diese ganzen Bücher, die rund um Glück und Glücklichsein so in den letzten ja. Jahren aufgepoppt mhm. sind. Das hat sicher auch damit zu tun. Aber das war oder mir nicht dass, klar. Dass, oder dass Forschung betrieben werden über Happy Planet Index und sowas. Mhm. Wo sind die glücklichsten Menschen der Welt? Ich vermute, es hat etwas damit zu tun, dass im Wesentlichen Psychologie ähm, im weiteren, tieferen Feld der Psychologie, die Psycho Psychotherapie, begann mit Freud in den 20er Jahren, hm. 1920 um bummelig. Und ausgelöst war durch Erkrankung. Die Erforschung dieses Feldes im Wesentlichen begründet war durch, das, durch die Intention, Erkrankungen zu heilen. Hm. Und das hat natürlich immer was mit den Schattenseiten zu tun. Ja? Sodass der Umschwenk ähm, auch erst kam, mit der Erforschung der positiven Gefühle, weil man eine Forschung gemacht hat, was sind die hilfreichsten Instrumente oder hilfreichsten Interventionen bei Depressionen. Hm. Da kommen wir dann ein bisschen später noch drauf. Ja, da, da ja. gab es auch interessante Sachen, die auch tiefer drin in dem Wikipedia-Artikel noch stecken, mhm. äh, wo mhm. dargestellt mhm. wird, was für eine Kraft in äh, dem bewussten Nutzen von Dankbarkeit ja. steht. Also nicht nur ja. diese spontane... Ja. Ich bin einer Situation ausgesetzt oder erfahre Gutes von außen oder mache mir bewusst, dass die Welt eine Gute ist und habe dieses spontane Gefühl mhm. von Dankbarkeit, sondern dass ich es durch genau solche Haltung und Geisteshaltung und Übung so eine Grunddankbarkeit Erzeugen, Was heißt erzeuge? Es hört sich doof an, aber wir haben in der letzten Folge schon darüber gesprochen, äh, wie man äh, Gefühle macht oder nicht macht. Mhm. Mhm. Und das ist ja wieder ein gutes Beispiel, dass ich ja, ähm, indem ich so tue, als ob, schon das äh, nicht nur so tue, als ob, sondern tatsächlich diesen Effekt hervorrufe. So, ne? Mhm, mhm, mhm. Und das äh, ist, glaube ich, in Sachen Dankbarkeit kann man das. Äh, ist das eine, eine richtige Geisteshaltung, die man da entwickeln kann? So irgendwie was, was? denkst du? Gibt es so eine oder kann man eine Dankbarkeitskultur für sich selber pflegen? Ich, ja, das kann man sicherlich. Also ich, du weißt, dass ich in einigen ähm, Gruppierungen, Movements, modern unterwegs bin. Und ähm, habe in einigen davon mh, richtig das gefunden, dass wenn sich die Gruppe zum Seminar findet und die Menschen das auch persönlich üben, wie ich von, von äh, denen weiß, also auf, auf Nachfrage. Also zum Beispiel in der Age Shields-Bewegung, also mit den Bildnispädagogen oder in den ähm, Seminaren von Subonfo und Sommet, äh, wird der Tag begonnen, und häufig auch beendet, indem entweder einer oder mehrere aus der Gruppe spontan sich äußern über etwas, für das sie dankbar sind. Mhm. Also ähm, ich mache manche meiner Anchoring-Gespräche, das sind so Gespräche, die ich einfach mit Freunden mache oder guten Bekannten, Menschen, denen ich vertraue, einmal im Monat, alle 14 Tage, über das, was mich gerade bewegt. Die sind manchmal ganz weit woanders, in Österreich oder in Luxemburg oder weiß der Teufel wo, wo wir uns gegenseitig Zeit einräumen. Und dafür bin ich sehr, sehr dankbar, weil wir uns die Gelegenheit geben, bestimmten Dingen etwas tiefer nachzuspüren. Hm. Und diese Be Gespräche... Ähm, beinhalten ausdrücklich immer am Anfang oder am Ende den Ausdruck von Dankbarkeit. Also zu sagen, wofür man jetzt heute in diesem Gespräch dankbar war. Was mir gut getan hat, was mich unterstützt hat und so weiter. Und das hat für mich noch etwas zu tun mit, ähm, es gibt verschiedene Formen von Dankbarkeit oder Ausdruck von Dankbarkeit. Mhm. Was wir ähm, so schön kennen, ist, ähm, diese Sprüche, ach, dafür nicht. Oder ist das selbstverständlich? Hm. Ne? Das ist so ein bisschen Kennen das Ab wir. Abzutun. Ne? Ja, also man sagt Dankeschön, weil irgendjemand ähm, etwas Gutes getan hat und bedankt sich und sagt, Mensch, klasse, das ist jetzt, ne? vielen, vielen Dank. Hm. Und dann sagt er, ach, dafür nicht. Wobei das eine Floskel ja, so, ein so eine Floskel ist, die ja ähm, nicht unbedingt wörtlich, zu nehmen ist, sondern irgendwie da finde ich das, die, die, die englische Variante dafür, die finde ich sehr schön, die heißt ja You Are Welcome. Ja, You Are Welcome. Was, was, was das Ganze nochmal eigentlich nochmal so verstärkt, das blockt das nicht ab, wie das in der deutschen Floskel ist, sondern ähm, wenn da jemand ähm, sich dankbar zeigt für eine Situation oder, oder ein einen ein Zusammenhang, dass man ihm nochmal noch mal zum Ausdruck bringt, du bist herzlich willkommen mit dem, wie du bist und wie es dir damit geht. Naja, da fällst du auf das Gleiche so ein bisschen herein, wie ich auch Jahre, Jahre lang. Also ich habe auch immer diese, diese englische Begegnung zum Dank Wörtlich genommen mit your welcome. Mhm. Aber tatsächlich ist es letzten Endes, wie ich das später erleben durfte ähm, und erklärt bekam, ist es genau das Gleiche wie im Deutschen. Da finde ich, es, wird, es ist auch so ein Abbürsten. Mhm. Ähm, nur die Formulierung ist netter und wenn und ich finde aber die Interpretation, die du dem gibst und die ich dem auch gegeben habe, die finde ich eigentlich schön. Ja. Das heißt welcome, die Arme öffnen für die Beziehungsaufnahme für die Begegnung, die tatsächlich im Ausdruck der Dankbarkeit stattfinden will oder kann. Was ich in dem Zusammenhang auch als halt spannend Mach. fand, war die ähm, äh, es gibt Untersuchungen darüber, dass ähm, ähm, nicht nur Dankbarkeit ähm, dem positiv beeinflusst der dankbar ist, sondern der, der die Dankbarkeit annimmt, nochmal darin bestärkt wird, dass ähm, sein, sein positives Handeln, für das er mit, für das er bedankt wurde, für das ich bei ihm bedankt wurde, mhm. noch weiter verstärkt. So dass so eine positive Rückkopplung ist, diesmal im Posit ja. wirklich positiven Sinne. Mhm. Mhm. Also ich, was ich erlebe, ist, dass es das wirklich eine Art von Beziehungsangebot und Beziehungsangebot Annehmen ist, dass hm. da passiert. Ich mache mir da manchmal ähm, einen kleinen, eine eigene kleine Freude auch drin. Nämlich in solchen alltäglichen Situationen, wenn Menschen mich unterstützt haben, gestern habe ich ein paar Klamotten gekauft, da hat mich die Verkäuferin beraten, was ich denn am besten wie kombiniere. Ich hatte mir da was zusammengestellt, da hat sie mir dann hatte noch da was gefahren, da hat sie mir gesagt, dass sie ist angeguckt, hat gesagt, no go. Hm. Also das trägt man ja heute überhaupt gar nicht mehr. Hm. Ich sage, aha. Mhm. Ich sage, was würden Sie mir denn da empfehlen? Und dann legte sie los ne? und hat mir da verschiedenste Dinge ähm, vorgelegt und gezeigt und so weiter. Und dann mache ich mir hinterher die Freude. Manchmal kann man das sagen, das sind auch so kleine Streiche. Dass ich meine Dankbarkeit etwas vollständiger ausdrücke, hm. wie das in der GfK natürlich auch wieder geübt wird, indem ich sage, welchem Bedürfnis von mir sie Unterstützung gegeben hat, indem ja. sie mich beraten hat. Ja? dem ich ihr sage, es oh, war so klasse, dass sie mir ihre Zeit gegeben haben und ihre Fachkenntnis, weil ich wär, muss zu einem wichtigen ähm, Ereignis und ähm, dafür wollte ich mir die Klamotten kaufen. Und wenn ich nicht ihre Fachkenntnisse gehabt hätte, dann wäre ich da vielleicht mit nicht äh, angemessener Kleidung aufgelaufen. Und das hätte dazu geführt, dass ich mich dann in dem Kreis eher unsicher gefühlt hätte, weil ich gemerkt hätte, ich falle aus dem Rahmen und das hätte mein eigentliches Anliegen was ich da habe, ähm, geschadet. Mhm. Ne? Das ist dann fast eine Höflichkeitsformel. Ja? Ja. Und auf diese Höflichkeitsformel wollen wir aber alle auch nicht verzichten. Wir sind auch ein bisschen angepisst, wenn wir irgendwas für jemanden tun und kriegen kein Dankeschön. Mhm. Das wird einfach so schweigend entgegengenommen. Mhm. Ne? Und ähm, wenn wir ein ausführlicheres oder ein, ein vollständiges Danken geben, dann wissen die Menschen gleichzeitig, in welcher Weise ihr Tun uns unterstützt hat oder ja. sinnvoll für uns war. Und dann passiert genau das, was du gerade gesagt hast, so eine positive Feedbackschleife. Da die Menschen durch dieses vollständige Danken genauer wissen, was sinnvoll war, können Sie mit größerer Sicherheit das beim nächsten Mal wieder tun? Ja, stimmt, ja. Ja? Dass du quasi das, du belohnst, das ist ja eine Belohnungs-, auch ne, ne, eine Belohnung, die du dem gibst, genau diesem Verhalten, was äh, so nützlich für dich selber, so hilfreich für dich selber war und natürlich vermutlich auch sehr hilfreich für andere sein kann. Und damit bestärkst du ja genau diese, diese Haltung, wenn du deine Dankbarkeit du, zum Ausdruck bringst. Ich, ich glaube, dass solche Sichtweise, ich glaube wieder mal, dass diese Sichtweise von Belohnung und Bestärkung ähm, zu kurz gegriffen ist. Das geht so ein bisschen auf den Pavlovschen Hund. Wenn ich dem das Zuckerstückchen gebe, wenn er mit der Pfote auf den Knopf drückt oder das Fleischstückchen, dann macht er das immer öfter und immer richtiger. Mhm. Ich glaube, dass eine solche Herangehensweise nicht der Würde, unseres Menschstands entspricht. Das ist sicher richtig, aber so kurz war es nicht gemeint. Mal vielleicht ein Beispiel, nee. was, was ich... Ich will, das, ich, ne? ist, ich will das gar nicht gegen dich sagen, sondern nee. es ist so eine weit verbreitete Haltung in unserer Gesellschaft, die ja. ich an diesem Punkt mal ganz kurz berühren möchte, dass ich das auch früher schon mal getan habe. Deswegen finde ich, für Dankbarkeit kann man auch an ähm, noch auf andere Weise, also neben diesem, diesem vollständigen Dank den du gerade beschrieben hast. Mhm. Was ich gestern gemacht habe, ich habe ähm, sehr lange bei Vodafone in der Warteschleife ähm, mal wieder gehangen. Wollte mhm. eigentlich was völlig anderes. Und mhm. während ich da so hang, habe ich ein paar Sachen nachgeguckt in den Rechnungsdetails und mir ist aufgefallen, verdammt, ich hatte doch diesen Vertrag, diesen v Vertrag, um den es mir jetzt gerade gar nicht ging, hatte ich doch schon gekündigt, warum kriege ich denn trotzdem noch Rechnung? Ich hatte nur auf den Betrag geguckt, der war ungefähr so wie immer. Ich habe nur auf den Rechnungszeitraum geguckt, der stimmte nicht mehr, weil der Vertrag an der Stelle schon eigentlich gekündigt war. Was ist denn da jetzt los? Mhm. Und ähm, gerade bei solchen Leuten, die auf Hotlines arbeiten, in Callcentern und so weiter, die sind ja immer die Ersten, die den ganzen Rotz und den ganzen Ärger mm. und den ganzen Stress mm. abkriegen. So, ne? mm. Das ist ähnlich wie bei Leuten, die bei Ämtern arbeiten und da habe ich höchsten Respekt vor und äh, versuche denen auch immer mit ähm, selbst wenn ich sauer bin auf die Institution, denen klarzumachen: ich weiß, dass du jetzt nur das Frontend bist und dich persönlich meine ich nicht an der Stelle. Mm. Oder Gerade genau das, weil die Dame, die dann ranging nach einiger Zeit, die hat mir dann, hat sich das alles angeguckt und hat mir dann wirklich Schritt für Schritt, erklärt es mir für Sechsjährige, gesagt, gucken Sie mal dahin, gucken Sie mal in diese Zeile, das ist die Abschlussrechnung, das ist alles in Ordnung, der mhm. Vertrag ist richtig und ordnungsgemäß gekündigt worden, so ne, hat sie mhm. mir nochmal bestätigt und genau gesagt. Und dafür bin ich einfach dankbar, wenn sich jemand, das war irgendwann halb sieben oder sowas abends, ja, die hatte schon mhm. eine längere Schicht hinter sich und die hatte wahrscheinlich mhm. genau diesen Peak, der abgekriegt, äh, so nach Feierabend, wenn die anderen Leute Feierabend haben, kommen nach Hause und rufen dann erstmal, mhm. gucken sich die Post an und sehen irgendeinen Scheiß von Vodafone, rufen dann erstmal an und, und scheißen diese Tante zu, ja. Und ähm, die war trotzdem immer noch sehr freundlich, hat mir das ganz genau, ich hätte auch einfach sagen können, Herr Czarnak, machen Sie die Augen auf, lesen Sie, was da steht und lassen Sie mich in Ruhe mit Ihrem Völlefanz. Das hätten Sie selber rauskriegen können. so. ne. Mhm. Stattdessen hat sie es mir ganz genau und sehr freundlich erklärt. Und ähm, ich habe mich bedankt auf die einfache Art, gesagt Danke. Mhm. Aber was ich dann immer wichtig finde ist, und das ist dann eben nicht Pavlov Schahund, sondern ich versuche nochmal einen persönlichen, Kontakt eher zu bekommen, indem ich dann ähm, zum Beispiel sage, so ähm, also so mit Einflechte oft bei so Callcenter-Dingern, so wie lange geht denn ihre Schicht noch? Einfach nur so mhm. als hinten dran gefragt, mhm. mit als Symbol dafür, als Zeichen dafür, du bist ein Mensch, ich nehme dich als Mensch wahr und nicht nur als Repräsentant dieser Organisation, als irgendein Automat, der mir irgendwas erzählt, sondern dich als einzelnen, individuellen cool. Mensch. Und versuche mhm. immer auch zum Ausdruck zu bringen, ich weiß, was für einen Job du da machst und ich bin dir sehr dankbar mhm. dafür, dass du so trotzdem so professionell freundlich mit mir umgehst, als wäre es mhm. der frische Morgen gewesen und mhm. ich dein erster Kunde. So, ne? Und das macht nochmal, mhm. das ist eine andere Art mhm. des Danke-Sagens, das ist nicht so explizit, aber das bringt so eine persönliche Ebene da rein. Und ich merke, wie mhm. gut mir das mhm. selber tut, indem ich so mit anderen umgehe, ähm, wie nah ich mir dadurch selber bin auf der menschlichen Ebene. Wenn ich jemanden runterputze und den für was womöglich noch ankacke, was er gar nicht zu verantworten hat oder sie, mhm. dann muss ich mich ja hart machen. Dann muss ich mich ja, dann bin ich nicht weich, nicht durchlässig, nicht, dann muss ich ein Stück meine Menschlichkeit äh, überwinden im Negativen, damit ich überhaupt so fies sein kann. so ne? Und das schadet mir mehr als es mir mm. nutzt, ne? Und das mm. ist auch, ne. Also das war so eine Form von Dankbarkeit gestern, die ich, ich ganz wieder ganz interessant fand, so ein Umgang <lacht> zu machen, so, ne. Das mache ich auch grundsätzlich mit Ämtern. Mhm. Ich glaube, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen. Es gibt Leute, die finden mhm. das, die kommen mir dann an, bisschen vor Ey, du musst doch nicht irgendwie dem Finanzamt in den Arsch kriechen, so. Ne? Darum geht es gar mhm. nicht, sondern das sind Menschen wie du und ich. Die haben, die haben Sorgen und Nöte und ihr Glück und ihre Freuden und die haben einen, jemanden, den sie lieben. Die haben, was weiß ich, die müssen mhm. abends gucken, wie sie nach Hause kommen und ob noch was im Kühlschrank ist. Und das ist mir immer ganz wichtig, den anderen zu sehen. Wenigstens für, eine, für 20 Sekunden. Mhm. Und das macht eine ganz andere Stimmung, weil ich weiß auch, dass ähm, das für den, der nach mir kommt an der telefon dass das nochmal ein extra Lächeln in den Zauber, in den Hörer zaubert und dann vielleicht das nächste Gespräch ein bisschen besser laufen kann, als es gelaufen wäre, wenn äh, derjenige, mhm. der da arbeiten muss, ähm, nicht dieses Ich-sehe-dich bekommen hätte. Also es geht hier bei der Dankbarkeit auch wieder um dieses Ich sehe dich. Die Frage ist, inwieweit unterscheidet sich Dankbarkeit von Wertschätzung? Stimmt, spannende Frage. Wie steht das eigentlich in unserem Kontext zu unserer Wertschätzungsfolge? Mhm. Also ich finde, Dankbarkeit ist so ein ähm, mh, das, was ich gerade beschrieben habe, geht tatsächlich mehr in Richtung Wertschätzung. Dankbarkeit ist für mich so ein, ähm, wenn ich das mal ganz persönlich beschreiben muss, ist Dankbarkeit ein Gefühl oberhalb, oberhalb des Bauchnabels irgendwo. Also mhm. Es sitzt ungefähr da, wo ich auch Verliebtheit spüren würde. Es ist nur ein beständigeres Gefühl, ein nicht so ein Flattern, sondern eher ein Leuchten, ein, ein warmer, eine, ein ein warmer Punkt, eine warme Kugel, die mich zieht in die Richtung, in die sie, in die sie scheint. Jetzt mal ganz mhm. ganz esoterisch gesprochen so. ne, Das also von der Gefühlsebene her. Da sitzt bei mir die Dankbarkeit und da spüre ich die ganz stark. Wenn ich zum Beispiel mir klar mache, dass ich ähm, in, in Paderborn, in Deutschland, in Mitteleuropa lebe an einem, der der wohl privilegiertesten Punkte dieser Welt und dieser mhm. Zeit ne? und das erfüllt mich mit so großer Dankbarkeit und da sind wir bei Dankbarkeit, die für die eigentlich keiner in persona was kann sondern die aus so einer Kollektivsituation heraus entsteht ne? Ja wo wir einfach in einem System an einem Platz an einem Ort in einer Zeit sind für die wir nichts getan haben ja? Mhm. Also Dankbarkeit, das mit dem Leuchten und dem warmen Gefühl, der, dem Stabilen, ähm, das kann ich gut nachvollziehen. Und Dankbarkeit hat erstmal etwas mit einem Gefühl in mir zu tun. Ich werde mir bewusst über etwas Positives, das mir gegeben ist. Hm. Ja? Entweder vom Universum in Form dieses Platzes, an dem ich lebe oder durch andere Menschen oder manchmal auch durch ein Tier oder eine Pflanze, hm. eine wunderbar duftende Rose. Ja. Ja? Oder äh, ein leckerer Kürbis. Und ähm, das ist erstmal das Gefühl, was ich in mir habe. Dieses warme, stabile Gefühl und ich merke auch, dass wir dass ich im für meines Lebens ähm, andersrum formuliert. Also ich merke, dass es mich schon ein Schrittchen kostet, ähm, mich wirklich zu öffnen diesem, dieser Erkenntnis Da habe ich etwas bekommen. Und das dann auch aufsteigen zu lassen. Hm. Also das Gefühl zuzulassen, das wirklich wahrzunehmen. Und dann passiert etwas, da fällt mir als erstes mal der Begriff Elation ein. Das ist sowas wie so erhebend. Ja? So, so, so ein Jubel, so ein innerlicher Jubel. Wenn ich wirklich Dankbarkeit zulasse, ist es eine Art von innerem Jubel. Hm. So eine richtige Freude. Ja. Und ähm, dieser Freude will ich letzten Endes, wenn ich mich wirklich darauf einlasse, dann will ich dieser Freude Ausdruck geben. Und das sind so, wenn ähm, ich, Dinge, da sind so in der Dankbarkeit verschiedene kleine Schritte oder Elemente enthalten. Ähm, Erstmal sich zu erlauben, in dieser Gesellschaft, die durch welche Erfahrung auch immer sehr gut gelernt hat, Menschengefühle nicht zu dicht an sich heranzukommen zu lassen, es sei denn in einer in der sehr privaten und intimen Beziehung hm. oder mit sehr engen Freunden. Hm. Aber eigentlich für unser Gesicht draußen der Welt zeigen wir eher eine Maske, die mag zwar auch freundlich sein, aber wo wir nicht wirklich was reinlassen in uns. Ne? Als, als Schutzschild quasi. Ja, genau, als Schutz. Ne? Und dann ähm, passiert da was, das zuzulassen, dann die Freude zu spüren und dann den Schritt zu tun, diese Freude auch in dieser Unmaskiertheit, dann haben wir immer noch zwei Möglichkeiten. Die Freude können wir, die wir spüren, können wir maskiert zum Ausdruck bringen und dem anderen sagen, oh, Dankeschön, dass Sie da mich jetzt von der Autobahn fünf Stunden abgeschleppt haben, das war ganz nett, und ihm zehn Markschein für ein Bier in der Hand drücken. Mhm. Ja. Oder wir können wirklich unsere Freude unmaskiert, ungeschützt zum Ausdruck bringen. Und dann erst, wenn sie wirklich so eher ungeschützter oder je ungeschützter Ausdruck gebracht wird, je offener, je wärmer, je herzlicher ich bin, mhm. desto größer ist die nährende, beschenkende Kraft. Aber für beide, ne? Das ist ja das Interessante ja. an der Sache. Ja, ja. Und das ist natürlich dieses, dieses Irre, weil. Ähm, das unterscheidet es wirklich vom Lob, weil das Lob ist herablassend. Mhm. Da ist einer, der ist schlau und weiß besser und lobt den anderen. Mhm. Ne? Da ist dann gleichzeitig schon wieder so eine Diskriminierung drin. Wertschätzung ist etwas, glaube ich, was ähm, eine sehr enge Berührung mit Dankbarkeit hat. Ich weiß noch nicht, wo da der Unterschied ist. Die könnten wir noch mal versuchen bei irgendeiner Gelegenheit aus der Ich glaube, Wertschätzung ist. Äh, Dankbarkeit ist erstmal bei mir. Ja. Und Wertschätzung ist bezogen ähm, auf den anderen. Ja, ist auf den anderen etwas wertschätzen. Genau, das ist, hat oft mit, einer, mit, mit mit sehr konkreten Sachen zu tun, aber ja. Dankbarkeit kann ja auch extrem abstrakt sein. So, wir haben hier äh, so ein paar Stichpunkte notiert, wo es so ins äh, ins Religiöse geht oder das ist auch was, was in dem weiteren Verlauf des Wikipedia-Artikels auseinanderklamüsert wird. Leider gehen sie da nur auf die äh, drei Schwesterreligionen äh, Christentum, Judentum und Islam ein ähm, mhm wo ja in allen drei Religionen die Dankbarkeit ähm, Gott und der Welt gegenüber oder alles kommt von Gott. Also bin ich äh, Gott nicht nur zu Dank verpflichtet, das ist gar nicht so der Punkt, sondern ähm, mein, meine, meine Liebe zu Gott entspringt der Dankbarkeit dem gegenüber, ihm als Schöpfer, ihm als, als, als Stifter allen Seins und allen Lebens. Das mhm. ist ähm, in allen drei Religionen ein ganz starker Moment, mhm. so der da überhaupt die, die, diesen, diesen so ganz, ganz viel Grundkontext auslöst. Ich glaube, ähm, ich habe die Stelle jetzt gerade nicht mehr offen. Ich glaube, Martin Luther sagte, glaube ich, sogar, dass, dass die Dankbarkeit überhaupt die Grundlage des christlichen Glaubens für ihn ausmacht. Das steht da auch irgendwo an tieferer Stelle mhm. drin. Oder Cicero aus der, aus der Vorkultur, aus der römischen Kultur ist die Dankbarkeit nicht nur die größte aller Tugenden, sondern auch die Mutter aller anderen. Ja, damit haben die sicher ja. recht, ne? so Dankbarkeit als so ein Basisgefühl, gerade auf dieser religiösen Ebene, wo es ja Dankbarkeit gegen ein, eine abstrakte, ein abstraktes höheres Wesen oder gegen die Welt an sich geht. Also ich habe schon die ganze Weile, du hast gesehen, dass ich das in unsere rein reingeschrieben habe. Also ich habe schon die ganze Zeit da reingeguckt, ähm, in meinen Kopf und in meine Erinnerungen und in mein Wissen, Erfahrung über Buddhismus und Zen. Mhm. Ähm, und eigentlich ist Dankbarkeit so etwas, was es ver verrückterweise so expresses Verbes nicht in so einem großen Umfang gibt. Also. Im Buddhismus jetzt. Ja, im Buddhismus ist es ja so, dass der Buddha wird ja gar nicht als Gott angesehen. Er wird sehr verehrt. Hm. Und man ist ihm sehr, sehr dankbar, dass er als Mensch einen Weg gefunden hat,. Mh, sich aus den Verstrickungen, aus dem leidvollen Erleben in diesem Leben frei zu machen, zu befreien. Man muss vielleicht auch dazu nochmal sagen, dass oder was, was, ich sehr spannend an dem finde, was ich bis jetzt vom Buddhismus verstanden habe, ähm, seit, seit was dreieinhalbtausend Jahren? Die, zweieinhalb. Zweieinhalb. Seit zweieinhalbtausend Jahren kriegen die Buddhisten es fertig, eine ähm, Religion ohne Gott zu manifestieren. Das ist richtig. Ne? Das ist, es gibt ja kein, kein äh, göttliches Wesen, dem ich durch seine Schöpferkraft zu Dank verpflichtet, nicht verpflichtet bin. Das ist ja, oder richtig. dem ich dankbar bin. Ne? Ja. Also wohl, ich hatte so den Eindruck, nachdem ich das mit Cicero gelesen habe, ne? Dankbarkeit ist nicht nur die größte aller Tugenden, sondern auch die Mutter aller anderen. Mhm. Das deutet ja darauf hin, dass Dankbarkeit in so einer tiefen Schicht meines Menschseins verankert ist, dass auch gut zu verstehen ist, warum dann äh, in einer monotheistischen Religion wie dem Islam die Dankbarkeit äh, ähm, dann auf, äh, auf einen ähm, Gott bezogen wird, auf einen personifizierten Gott. Ne? Mhm. Wo, wo lassen die Buddhisten ihre Dankbarkeit? Mhm. Also die Buddhisten sind natürlich... Ja, dem Buddha sehr dankbar, wie gesagt, dass er diesen Weg entwickelt hat. Und der Weg ist ja nicht einseitig, er ist ja nicht mono, sondern der Buddha hat in den vielen, vielen Leben, Reden seiner 33 Lehrjahre zu unterschiedlichsten Zielgruppen gesprochen und ähm, die Möglichkeiten den unterschiedlichsten Zielgruppen angesprochen. Aber ich glaube, was in dem Zusammenhang ziemlich interessant sein könnte, wären die sogenannten Parameters. Ähm, das sind die ähm, sogenannten Vollkommenheiten oder Tugenden. Mhm. Und die haben einen fast entgegengesetzten Approach, eine feste entgegengesetzte Annäherung. Dankbarkeit ist ja etwas, wo ich, wo ich bekomme, Komme, wo ich empfangender bin, hm. wo ich beschenkter bin, wo ich erstmal in der passiven Rolle bin. Ja? Hm. Nicht in der gestaltenden Rolle, sondern in der em empfangenden Rolle. Und ähm, das ist auch das Spannende bei den monotheistischen Rollen: Sie in der empfangenden Rolle, der Mensch in der empfangenden Rolle dem Gott gegenüber ist, für Leben, für Erschaffung des Universums, wie auch immer. Mhm. Ja? Im Buddhismus ist es ein bisschen eine entgegengesetzte, ein entgegengesetzter Standpunkt. Der Buddha hat durch eigene Anstrengung, durch eigenes jahrelanges Suchen und letzten Endes durch eine lange in der Meditation erkannt, wie die Dinge zusammenhängen im Innersten. Mhm. Ja? Das heißt, er war der aktive Part. Und er lehrt auch den aktiven Part. Mhm. Ich will damit natürlich nicht sagen, um allen Missverständnissen vorzubeugen, dass die monotheistischen Rollen äh, Religionen in einem passiven Part bleiben. Mhm. Da ist am Anfang etwas... Annehmendes, Empfangendes, äh, aber auch ein Annehmendes, Empfangendes kann eine Aktivität sein, ein aktives Sein. Findet das ja, zum Beispiel, ein Ausdruck, findet ja auch zum Beispiel Ausdruck in, in dieser aktiven Nächstenliebe. Ja, mhm. genau. Ja, also nicht, dass ich da jetzt irgendwelche Menschen vor den Kopf stoße äh, mit, einem, mit einer scheinbar einseitigen Betrachtung. Mhm. Und natürlich ist es im Buddhismus auch so, dass man in einer empfangenden Rolle ist. In dem Moment zum Beispiel, wenn man, wenn man die, die Vorträge hört oder im buddhistischen Wording heißt es, die Belehrungen bekommt. Mhm. Aber es ist ein insgesamt vom Originären her weniger... Das Herangehen an das Leben ist weniger ein Empfangendes als ein aktiv Gestaltendes. Und in diesem aktiv Gestaltenden sind die sogenannten Parameters mit Sicherheit sehr wichtige Elemente. Und da gibt es zum Beispiel das Parameter, des Dana, wie es ähm, heißt. Ähm, es ist das, das Geben, die ja. Haltung des Gebens, also nicht des Empfangens, der Dankbarkeit, sondern von vornherein zu schauen, wo kann ich immer geben? Was kann ich immer geben? Wenn du vorhin diese kleine Geschichte erzählt hast mit, mit ähm Callcentern oder Menschen, mit denen du zu tun hast, in Funktionen, Finanzamt mhm. und so weiter, mhm. dass du immer versuchst, noch so einen kleinen Schwenk zu machen, auf die persönliche Ebene jenseits dem Menschen zu begegnen, jenseits der Funktion, mhm. dann ist es ein Geben. Mhm. Du gibst das Geschenk der deiner Präsenz, mhm. deines Wahrnehmens, du Mensch, zu Mensch, hm. nicht Rollenfunktionär. Ja. Ja? Oder zu geben, ähm, kleine Dinge, ähm, das Brötchen morgens zu holen für den Liebsten oder die Liebste. ja. Oder was sauber zu machen. Oder zu einem ähm, Kino oder einen Spaziergang einzuladen. Hm. Oder zu kochen. Oder all die kleinen Dinge, die wir ständig geben, können. Also nicht umgekehrt von der, von der Empfangenen, ich bin dankbar, dass du mir heute Morgen so wunderbar das Frühstück gemacht hast und den Kaffee schon wieder gekocht hast, sondern zu schauen, wo kann ich geben, mhm. wo kann ich dem anderen eine Freude machen. Ja, ähm, Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiges äh, Element in dem, ähm, in dem äh, buddhistischen Kontext. Das ist aber, ähm, fühlt sich so an, das ist die äh, andere Seite, das ist das, was die Dankbarkeit äh, auf der anderen Seite nähert, oder? Richtig. Also erst durch ein Geben kann eine Dankbarkeit entstehen. Mhm. Ja? Und die Dankbarkeit, was wir am Anfang schon gesagt haben, verstärkt natürlich, ist ein positives Feedback, dass Menschen mehr Spaß haben am Geben. Diese Selbstverstärkung, ja? die da drin steckt. Ja. ja? Hm. Und von daher sind sie für mich zwei Seiten einer Medaille. Also das Geben das Dana und die Dankbarkeit, interessanterweise. Mir, mir fällt gerade auf, dass ähm, äh, die Selbstverstärkung entsteht ja dadurch, wenn ich mich bedanke, gebe mhm. ich ja auch schon wieder. Und Richtig. Das ist genau, und dann hast du nämlich genau diesen, diese, ähm, diese selbstverstärkende Schleife, dass der, mhm. der dankbar ist und diesen Dank zum Ausdruck bringt, demjenigen, den er dankbar ist, mit seinem Dank schon wieder zurückgibt. Mhm. Und, und das überhaupt mhm. gar nicht auf der Ebene mit von wegen. Ähm, es gibt ja hier auch den Begriff der Dankesschuld. Ähm, der ist ja, das ist ja quasi so eine, die, die, äh, die, das Negativum zur Dankbarkeit an und für sich. Die Dankbarkeit ist ja, entsteht ja aus mir heraus als Bedürfnis. Das ist mir ein Bedürfnis, dir Danke zu sagen. Und die mhm. Dankeschuld ist ja eher irgendwie. Ich ähm, habe den Eindruck, ich müsste mich jetzt irgendwie aus gesellschaftlichen Konventionen oder so, äh, bin ich dir jetzt zu Dank verpflichtet. So, ne? <lacht> Ja, das ist die eine Ebene. Ähm, also den Jubel, den die innerliche Freude, die überquillt, zu teilen. Ähm, einfach, weil sie wohin will. Sie, mhm. Ich glaube, im tiefsten Innern unseres, wir sind ja alle zutiefst in unserer Menschheit, in unserem Menschsein und mit all den anderen Dingen auf diesem Planeten verbunden. Mhm. Also auf einer ganz basalen Ebene. Natürlich. Also, wir teilen die gleichen chemischen Elemente. Ja. Alles, was auf diesem Planeten ist, das ist heißt, aus den gleichen chemischen, sechs oder sieben chemischen Elementen zusammengesetzt. Im Wesentlichen, ja. ja. So. Also da sind wir auf so einer ganz atomaren Ebene sowieso alle gleich. Ja. Ja? Ähm, und wir wollen aber, indem wir etwas teilen, finden wir, initiieren wir ein Echo. Hm. Indem wir unsere Freude mit einem anderen teilen, erzeugen wir in dem anderen auch Freude. Das sehen wir und dann ja, haben wir wieder Freude. Hm, genau. So, so, so, so, ein, so ein unglaublicher Kreislauf ist es ja. ja. Es gibt ja Experimente und, zur Dankbarkeit, die zeigen, also da wurden, wurden Teilnehmer aufgefordert, ähm, ein ähm, Dankbarkeitstagesbuch zu führen. Tagebuch zu führen. Und dann wurde deren persönliches Wohlbefinden gemessen mit bestimmten Verfahren. Und dieses Experiment lief eigentlich eine Woche lang. Und es gab eine Kontrollgruppe, die einfach nur irgendwas anderes beschrieben hat in einem Tagebuch. Und die, die eigentliche Testgruppe hat sollte halt drei Sachen aufschreiben, für die sie sehr dankbar sind. Der Witz war, das war so, das hat den Leuten so gut getan, dass äh, viele, viele, viele Teilnehmer dieses Experiments das einfach weitergemacht haben für immer. So, jenseits mhm. des Experiments, die mussten da gar nicht so aufgefordert werden, sondern die hatten so, so eine un unmittelbare Rückkopplung für sich selber darin, dass sie das einfach als Werkzeug für sich weiter betrieben haben. Also es scheint mhm. wirklich eine extrem starke Kraft zu sein, die da drin steckt. Mhm. Mhm. Ich glaube, es ist deswegen so eine starke Kraft, weil sie in dem Moment, wo ich mir bewusst mache, was ich bekommen habe, ja, ähm, balanciert es die Wahrnehmung von Mangel, was ich nicht habe? Hm. Das ist das eine. Also, es ist, da findet was statisches statt. Und dieses Bewusstwerden, dass ich etwas bekommen habe, löst ja unmittelbar eine Freude in mir aus. Ja. Und wir sind ja. Wir sind ja Junkies nach Freude. Wir mhm. sind ja süchtig nach Freude. Mhm. Alles, was unsere Gesellschaft und die ganze Marktwirtschaft und der ganze Konsum macht, ist ja zu versuchen, Freude in das Leben zu bringen. Freude. Wenn wir jetzt Weihnachten haben und uns was schenken, dann äh, ist es der Wunsch, Freude zu bringen. Das gleiche machen die Geschäfte mit der ganzen Weihnachtsdeko und den Weihnachtsmännern und den Leckerchen, und hast du nicht gesehen? Und ohne Ende Rezeptbücher, die jetzt zu Weihnachten auf den Markt kommen, meine Küche und ich oder wie sie alle heißen. Mhm. Ja, alles dient kumuliert in Freude schaffen. Mhm. Und interessanterweise haben wir ja auch an verschiedenen Stellen im Jahresverlauf Feste die dem extra vorgehalten sind. Mhm. A, haben wir das Erntedankfest, mhm. ja, im Herbst, wo ausdrücklich ein Fest des Dankens ist. Mhm. Das ist im, in unserem Kontext, in unserer Gesellschaft nicht mehr so dolle, aber das ist ein riesiges Fest in den ähm, amerikanischen Ländern, mhm. Thanksgiving, mhm. ja, wo ein unglaublicher Trubel drum gemacht wird. Wobei da auch noch, ähm, wenn du das mal wieder wörtlich auseinanderpflückst, auch wenn ich vielleicht da wieder auf dem Holzweg bin, wie eben mit dem You're Welcome, aber das <lacht> Thanksgiving ja, ähm, mhm. steckt ja schon im Namen. So. Mhm. Danke geben. Ja, äh, Dank geben. Oder, oder Dank ja, für das Gegeben. Dankeschön. Ja, äh, genau. Thanksgiving, genau. Dank geben. Aber ich fasse es auch noch mal so auf ja. als... als Dank für das Gegebene als Ernt also im Kontext Erntedank so ne mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. so in interessanterweise kann man jetzt noch mal ähm, soziologisch hingehen und sagen warum heißt es im Deutschen Erntedank im deutschsprachigen Raum für eine Ernte danken hm. und im ähm, Angloamerika oder im anglistischen Sprachgebrauch Dank geben Ja, es sind ja etwas unterschiedliche Herangehensweisen, ja. die sich in den Wörtern manifestieren. Dann haben wir das, das Ding mit ähm, Weihnachten, Feiern der Sonnenwende und des Austauschens von Geschenken mhm. im Feiern, im Sich Freuen, dass, äh, dass die Sonne sich wendet, die Tage wieder heller werden. Mhm. Ja, Dann haben wir. Ähm, Ostern, was ja früher das Frühlingsfest war. Ja. Also auch wieder eine Freude über ähm, dass jetzt Frühling ist und dass das Leben wieder losgeht und die Aussaat stattfinden kann und so weiter. Ja. Ja. Wir haben die ganzen Sonnenwendfeste. Also jedes Fest ist eigentlich der Wunsch Freude zu kreieren. Ja, oder auch Freude zum Ausdruck zu bringen. Ne? Ja. Die ja. Freude, die, die entstanden ist durch etwas, was in dem davorliegenden Zeitraum geschehen ist. Mhm. mhm, Genau. Und diese Freude zum Ausdruck zu bringen, Dankbarkeit. Ja. Mhm. Und deswegen hat Dankbarkeit, glaube ich, so eine große Kraft, weil es mit Freude zu tun hat und wir alle irgendwie süchtig nach Freude sind. Und das hat, glaube ich, auch was ganz... Ich bin ja jetzt so nicht so gute Biologin und und humanbiologin, äh, aber ich glaube, dass durch Freude äh, im Körper bestimmte Stoffe aktiv werden, hm. die für Gesundheit äh, nützlich sind, die für die die Kraft freisetzen, die ähm, ermöglichen, mit so einem, auch mal schwierige Dinge ähm, gelassen entspannt hinzunehmen hm. oder damit umzugehen. Ja. Das ist tatsächlich so, das ist auch belegbar, also in dieser, in dieser Dankbarkeitsforschung mhm. ähm, wurde tatsächlich beobachtet, dass Leute, die durch die, die dankbarer sind, einfach für ihre Situation, für ihr Leben als solches oder die Dankbarkeit als, als, als ähm, Kraft für sich, als Kraftquelle für sich entdeckt haben, dass die auch in mhm. schwierigen Situationen wesentlich widerstandsfähiger sind mhm. und wesentlich mhm. weniger dazu neigen, depressiv zu werden mhm. äh, oder oder irgendwie das, mhm. sich das auf das Negative zu konzentrieren, sondern mhm. sich auf das zurückziehen, wofür sie dankbar sind und das als Kraftquelle benutzen, um dann auch schwierige Situationen zu überstehen. Ja, Also das ist sicher ganz, ganz, ganz gewiss so und was da in dem Artikel auch erwähnt wurde, was ich irgendwie noch mal Wichtig finde, ist, ähm, dass Beziehungen zwischen Menschen befriedigender Dankbarkeit geübt wird. Hm. Und zwar nicht das platte Dankeschön, sondern so ein vollständig ausgedrückter Dank. Hm. Und so ein vollständig ausgedrückter Dank zwischen Männern und Frauen insbesondere gilt beiden Partnern. Sicherheit darüber, ähm, wie sie miteinander sind oder was sie, dass das, was, der, was ich da getan habe, für meinen Partner gut ist, hm. dass dem das Freude macht, dass den das unterstützt. ja. Hm. Und wenn, wenn ich so eine Rückmeldung dafür bekomme. Ne? Oder wenn ich ihm eine Rückmeldung gebe. Ja. Und wenn es so ganz einfache Sachen sind wie... Ähm, ja, Holz reinzuholen für die Heizung. Ja. ja, das ist für mich ungleich anstrengender und schwieriger. Und vor allen Dingen abends im Dunkeln bin ich dann immer unsicher und ähm, bin da sehr dankbar, wenn ich mich so einer unsicheren Situation da im Hof nicht aussetzen muss zu stolpern oder sonst was, wenn mein mein, mein Liebster mir das abgenommen hat. Mhm. Ja. Wobei ich, aber ich kann es natürlich auch, das ist es nicht. Also natürlich kann ich bestimmte Dinge tun. Ich kann auch irgendwie halben Zentner durch die Gegend wuppen, mhm. schwer tragen. Klar kann ich das als Frau auch. Und es ist für mich ungleich anstrengender und schwieriger. Es kostet mich mehr Kraft, als wenn es ein Mensch macht wie ein Mann, der einfach grundsätzlich mehr Muskelmasse hat. Ja. Ich, äh, ich glaube, dass es da auch ähm, gar nicht so drauf ankommt, auf den biologischen Unterschied Mann-Frau, sondern ähm, das, wo du anfangs drauf hinaus bist, nämlich diese ähm, Dankbarkeit in Beziehung zu pflegen und von Zeit zu Zeit bei, ich muss nicht immer die ganze Zeit wegen jeder, wegen jedem. Dingen, wofür ich dankbar bin. Dankbarkeit hat ja auch verschiedene Größenordnungen. So, ich bin natürlich ja, ne. dankbar dafür, wenn äh, Julia die Waschmaschine angeschmissen hat. Ähm, ich bin dankbar dafür, dass sie äh, den Biomüll runtergenommen hat, dass ich jetzt nicht laufen musste oder so, weil sie sowieso runtergegangen ist. Ähm, dafür aber jedes Mal einen vollständigen Dank zu formulieren, das würde das an Stellen, wo es wirklich Beziehungs Nährend ist, äh, ein bisschen entwerten, wenn ich dann zum Beispiel in ähm, mir fällt immer wieder auf, wie dankbar ich bin für die Art, wie wir mit unserem So-Sein, unser So-Sein miteinander mischen. Ja, ja. Ne? Dass ihre, ihre, ihre Ruhe und ihr, ihr introvertiertes, ihre introvertierte Nachdenklichkeit mich so oft so erdet. So, ne? Mhm. Ähm, ich habe gestern Abend noch zu ihr gesagt: so, wenn wir, wenn wir zwei Julias wären, dann hätten wir wahrscheinlich nicht mal angefangen zu knutschen. Und wenn wir zwei Brankos wären, dann wären wir vielleicht gar nicht mehr zusammen. So, mhm. ne? Und dafür bin ich sehr dankbar. Weil, mhm. also für diese, für diese Mischung, mhm. ne, auch wenn mhm. das manchmal dann irgendwie im Detail dann irgendwie kurzzeitig mal sich anfühlt, als wäre schwierig, dass sie äh, einfach mhm. angenervt ist davon, dass ich ja schon wieder wegen irgendeinem Stoß ein Kotlet ans Ohr laber. Oder dass äh, ich irgendwie ähm, genervt bin mit von wegen so, ey, jetzt sag doch mal, jetzt, jetzt äußere dich doch mal dazu, jetzt sag doch mal deinen Standpunkt, sei doch mal einfach spontan so, ne? Und dass ich aus diesem, dass mich eigentlich dieser, dieser, dieser Punkt, an dem ich mich angefasst fühle, mich eigentlich darauf hinweist, was die Stärken unserer Beziehung ausmacht und ich dann plötzlich diese Dankbarkeit fühle und wenn ich die dann wirklich so vollständig zum Ausdruck bringe, erklärend zum Ausdruck bringe, dass das einfach Nähe macht, dass das einfach, dass das äh, ja diesen nährenden Effekt auslöst und deswegen ist Dankbarkeit in Beziehungen sicher ähm, eine wichtige Sache, da auch wirklich darauf zu achten, diese voll, diesen vollständigen Dank an den an äh, an solchen tiefgehenden Stellen zum Ausdruck zu bringen, weil dadurch das gegenseitige Verständnis einfach wächst und mein eigenes Verständnis mhm. für mich selber, indem ich das verbalisieren muss. So, ne? mhm. Mhm. Ich denke, ähm, ich stimme dir zu und denke, dass es ähm, sicherlich übertrieben ist, ständig diesen vollständigen Dank auszudrücken. Mhm. Ich glaube, dass es aber gut ist, an der einen an der anderen Stelle auch das Allgemeine, ist ganz platte, ich bin froh, dass du das jetzt für mich da, dass du den Müll mit runtergenommen hast. Weil dann muss ich jetzt nicht nochmal raus und ins Kalte und so. Mhm. Oder was auch immer. Drei Stockwerke Aber Stiefeln heißt das bei uns. Drei Stockwerke <lacht> Stiefeln, weil ich bin jetzt irgendwie gerade müde und habe den ganzen Tag gemacht und freue mich, wenn ich jetzt hier sitzen bleiben kann und einfach faulenzen kann. Ja. Ne? Dann gibt es, wenn ich das einmal sage gibt es dem anderen die grundsätzliche Orientierung jetzt genau eine solche Handlung bei dir willkommen ist. Ja. ja? Das muss ich nicht jedes Mal tun. Ja. Aber wenn ich so die Dinge langsam durchgehe und da eine Rückmeldung gebe, durch die Dank, durch den Ausdruck der Dankbarkeit, dass es für mich Sinn macht, dass es wichtig ist, dass es mich in einem freudvollen Leben unterstützt, Das Spaß macht. Ja. Mhm. Sich da gegenseitig in dem Zusammenspiel des Lebens die Bälle zuzuwerfen. Dem einen, also der eine kann gutes eine und der andere kann gutes andere. Und da kommt man irgendwie in so ein Jonglieren ja? mhm. in einer guten Beziehung. Ja. Das ist, dass es sich ergänzt und dass es wie ein Spiel wird. Ja. Ja? Oder wie ein Tanz. Ja, das ein und zwei, Spiel. zwei, ähm, mit zwei in einen aufeinander abgestimmten Bewegungen unterwegs sind. Ja. ja. Das ist, ich denke, da habe ich also gerade so ein Bild von einem Tango vor Augen. Ja, genau. Weil ja, er ist manchmal so also ein bisschen ruhig und manchmal aber auch unglaublich leidenschaftlich. Ja. Ein bisschen provozieren, spielerisch. Ja. Die kleben auch nicht immer total aneinander, sondern die sind auch mit Nähe und Distanz ein bisschen am Spielen. Mhm. Deswegen ist das vielleicht so, dass für viele Paare, die Tango tanzen gehen, dieses dieses Hochattraktive. Ja, das ist, ja. was das so im, im, äh, im, im Physischen zum Ausdruck bringt, was so Eher. eigentlich sonst in der Innenwelt sich abspielt. Ja, genau. Ne? Ich bin also keine Tango-Tänzerin. Lass nur gerade das Bild so vor meinem Auge laufen. Ja. Und ähm, dann letzten Endes ähm, das, die, die, den großen oder vollständigen Ausdruck der Dankbarkeit dann wird er sich irgendwann mehr auf die, auf die Innigeren, auf die Peaks, auf die Höhepunkte einer Beziehung. Wenn beide Partner wirklich in eine, eine Innigkeit gehen. Ja. Ähm, wenn sie sich wirklich im Wesen begegnen. Martin Buber schreibt es in seinem Buch Urdistanz und Beziehung, wenn sie wirklich im tiefsten Kern ihrer jeweiligen Person sich begegnen. Das bedeutet aber, dass sie all diese Schichten von Masken, von Habitus, von Verschleierungen, von Gewohnheiten, von Verstecken, von Sicherheitsspielchen, hm. von Koketterie, von Angst, Eifersucht, ja, all diese Schleier, die wir mit uns tragen und mit denen wir uns bedeckt haben im Alltag, die wollen dann innerhalb einer Beziehungsentwicklung nach und nach fallen, bis dass wir uns wirklich so in einer Beziehung bloß zeigen können. Mhm. Ja, und das, da glaube ich, ist dann, ähm, ich weiß gar nicht, wie ich das richtig formulieren soll, das ist dann eine völlig andere Form von Ekstase, die hat gar nichts mehr mit, mit Sexualität zu tun. Mhm. Die kann dann münden in einem tiefen äh, sexuellen Austausch. Mhm. Aber es ist eher dieses... Diese geistige, seelische, emotionale Vermischung, Gleichschwingung, ja, hm. die da stattfindet und durch den Ausdruck von Dankbarkeit, glaube ich, lassen wir nach und nach diese kleinen Schleier fallen und größeren. Wir geben mehr und mehr von unserer Persönlichkeit frei. So, dass Dankbarkeit auch der, der, der Kanal ist oder die Sprache ist, mit der man ähm, diese Nähe immer, immer weiter nähern kann oder sich annähern ja. kann. Ne? Ja. Ja. Ja. Genau so ist, also, also ich glaube, die Dankbarkeit ist wie so ein, kennst du, Schleiertanz. Ja. <lacht> Kennst du das irgendwie? Ja. Ne? Es ist nicht so sehr der Giraffentanz, den man kennt aus der, aus der gewaltfreien Kommunikation, wo es auch darum geht, wenn zwei sich so auf diese Art und Weise miteinander kommunizieren, nicht natürlich in der Übungssprache, sondern äh, wenn die gewaltfreie Kommunikation wirklich schon integriert ist, ja. dann geht es so geschmeidig in die Alltagssprache über, ja. dass der Normalverbraucher das nur daran merkt, dass er auf einmal Mensch feststellen, oh, wieso geht es mir so gut, wenn ich mich mit dem unterhalte? Ja. Ja? Und so ist der Ausdruck von Dankbarkeit, das Üben von Dankbarkeit eigentlich ein, ein, äh, ein Tanz, ja. ein Entschleierungstanz, wo wir als Menschen vielleicht sogar nicht nur als Paare, egal ob nun ähm, heterosexuelle oder homosexuelle, als Paare oder auch in Gruppen Immer mehr zusammenrücken, immer mehr Gemeinschaft bilden, uns immer mehr bewusst werden des, ähm, der tiefen Verbundenheit. Ja. Die wir eigentlich zutiefst haben. Mhm. Und ich glaube, in dem Moment, wo man das tatsächlich, äh, diese Dankbarkeit zum Ausdruck bringt, äh, bringt man diese, diese Gemeinschaft und diese Verbundenheit zum Leuchten. Mhm. Das ist das was, was, da die Kraft auch noch mal reingibt. Und in dem Moment, äh, wo ich diese Dankbarkeit für mich fühle, ähm, erfüllt sie sich ja schon. Mhm. So wenn ich die ich, ich kann die dann ähm, äh, na, Also wie, wie ich eben schon sagte, so Dankbarkeit ist für mich einfach so ein ganz tiefes, warmes Gefühl, das in eine bestimmte Richtung strahlt, auf etwas zu und mich zieht. Das ist ähm, ich glaube, ja. das einfach in, in, in, immer wieder in egal welchem Kontext, ob das jetzt im alltäglichen ist oder im, im religiösen oder im, im, in der Paarbeziehung oder in den Gruppenbeziehungen zueinander mhm. zwischen Menschen zum Ausdruck zu bringen mhm. ähm, ist einerseits, steckt da natürlich Wertschätzung für den anderen drin. Das ist das, was wir vorletzte Mal ähm, ähm, so ausführlich mhm. besprochen haben. Mhm. Aber diese Dankbarkeit ähm, hat ganz viel mit mir, also für mich fühlt es, so an, als, äh, fühlt es sich so an, als hat die ganz viel mit mir selber zu tun. Und es ähm, trägt dazu bei, äh, gibt ja diesen Spruch, die Welt ist so, wie wir sie sehen wollen. Mhm. Ne? Und ähm, diese Dankbarkeit ist die Bestätigung dieses Ne, wenn, ich die, wenn die Welt für mich grau und böse ist, dann ist sie halt auch so. Aber wenn ich dankbar dafür bin, ähm, in dieser Zeit an diesem Ort zu leben, dann gehe ich da raus und das Wetter ist genau das gleich beschissene Wetter, wie es jetzt gerade mhm. nun mal ist. Ja, ähm, Aber ich, ähm, ich richte meinen Fokus auf äh, dieses warme Gefühl und dieses liebevolle Gefühl, das ich für die Dinge hege. Dankbarkeit ist eigentlich eine Augenoperation. Ja, das ist ein guter Punkt. Dankbarkeit als Augenoperation. Ja. ja, weil ich richte bewusst meinen Blick auf, ich übe mich darin, meinen Blick auf etwas anderes zu richten. Und das ist etwas anderes, als dieses in der, im New Age und in der so oft so und viel beschworene Positivdenken. Hm. Also das Positive Denken. Also Dankbarkeit, glaube ich, ist positives Denken. Hm. Und es ist jenseits dieses illusionären Wunschdenkens, hm. was mit Positivdenken auch verbunden ist, was hm. nichts zu tun hat mit, ähm, mit der Wunschmagie, hm. sage ich jetzt mal so. Hm. <lacht> ähm, weil da können wir uns ein andermal nochmal drüber unterhalten. Das fällt mir ja auch schon wieder was an. Neue Themen ähm, klopfen an die Tür. Ja. Ähm, ja ich, weiß, ich weiß aber, was du meinst. Das ist halt nicht ja? dieses äh, ich äh, hau mich hier selber übers Ohr, sondern es ist hier ein tiefes Gefühl. Es ist ein tiefes Bauchgefühl. Das bezieht ja. sich auf ein ähm, auf eine auf ein, ja, wirkliche Situation passt jetzt nicht, sondern es bezieht sich ja auf einen überprüfbaren Umstand in irgendeiner Form. Ich bin ja. in der Welt, das ist ein Faktum. So, ja. Ja? Und dafür ja. dankbar zu sein, es hat nichts damit zu tun, dass ich mich selbst behupse mit von wegen, so, oh, es wäre so schön in dieser Welt zu sein und ich stelle mir jetzt einfach vor, ich bin in dieser Welt. Nein, ich bin hier. Ja, und ich stelle mir die Welt anders vor, als sie ist. Ja. ja? Und Dankbarkeit um, hat auch was mit Anerkennen der Situation zu tun, in der man richtig, sich befindet. Ne? Richtig, genau. Das ist, eine, das ist eine Form des Realismus, eine positive Form des Realismus, die ja. mich zumindest sehr bestärkt in dem, was ich tue. So, ja, ne? genau so ist es. Und für mich ist es, ist es ein Gefühl, es es ist nicht so sehr, du hast es vorhin so schön gesagt, es beginnt oberhalb des Bauchnabels. Also es ist für mich nicht so sehr ein Bauchgefühl. Es ist etwas, was in der Herzregion mm. angesiedelt ist. Mm. Und ich würde mich nicht allzu sehr wundern, wenn ähm, es in absehbarer Zeit so nicht sowieso schon vorhanden, ähm, es Untersuchungen gibt, dass Menschen, die in besonderer Weise den Weg der Dankbarkeit in ihrem Leben üben. Hm. Und zwar nicht, nicht in so einer, wie soll ich das mal sagen, es, es gibt da meistens so einen Trend. Ich bin jetzt mal dankbar und ich sage jetzt mal für alles Dankeschön. So shiny happy eigentlich, people mäßig, ja? Ja, shiny happy people mäßig, aber wo eigentlich dahinter steht, zu beweisen, dass es nicht funktioniert. Sondern Menschen, die das wirklich, wirklich versuchen, die Schau nach innen zu machen und zu gucken, wie das in den Tagebüchern da gewesen ist. Wofür bin ich denn jetzt dankbar? Oder wie wir heute unsere kleine Sendung angefangen haben. Hm. Für was bin ich heute dankbar? Wirklich das zu schauen, das Augenmerk darauf zu richten. Und ich bin davon überzeugt, dass früher oder später es eine medizinische Untersuchung geben wird, die Beweis des Menschen, die mehr Dankbarkeit in ihrem Leben üben, Gesünder sind. Ja. Herz gesünder. Ja. Weniger Herzerkrankungen haben. Das mal Beziehungsweise eine vielleicht, Untersuchung. vielleicht sogar umgekehrt, dass Menschen, die Herzprobleme haben, wenn die in das Konzept der Dankbarkeit eingebracht, eingeführt werden und es üben, Vielleicht sogar in einer kleinen Gruppe so ähnlich wie We Wait Watchers, da gibt es dann Thanks Watchers oder ja. Thanks Witnesses. Vielleicht ist es Witnesses besser. Weil von so vor habe ich gelernt, dass das Witnessing, also die Zeugenschaft ähm, unglaublich wichtig ist, weil es ähm, allem Ausdruck nochmal eine riesen Portion extra Kraft gibt. Und dass das, das sich da völlig neue Therapien daraus entwickeln können ähm, für, für Herzerkrankte. Ja, das glaube ich ja. allerdings auch. Also da, äh, äh, konkret Herzerkrankte, ja, und auch einfach für das, ich meine, jeder kann das, jeder kann das Experiment machen. Mhm. Da wollen wir vielleicht mal an der Stelle zum Leben unserer Hörer kommen. Jeder kann mhm. das Experiment für sich selber ausprobieren und äh, sich konkret überlegen, für was bin ich dankbar? Vollzieht mhm. mal dieses Experiment mit den, mit den Dankbarkeitstagebüchern nach. Da muss man ja wirklich nicht viel machen, sondern es reicht auch, wenn man sich abends im Bett fragt, was war mein schönster Moment heute in Bezug auf Dankbarkeit? Mhm. Und wie sehr es seine eigene Grundstimmung beeinflusst, gerade kurz mhm. vorm Schlafen gehen, ne? mhm. wo das nochmal so über Nacht richtig mhm. schön einwirken kann. So, ne? mhm. Und an dieser Stelle interessiert mich natürlich und uns auch immer, was haben wir vergessen? Welche Aspekte haben wir vielleicht nicht bedacht? Ich denke, die Sendung war sehr prall und sehr voll mit, mit äh, ganz vielen tollen Aspekten und ich bin sicher, wir haben eine ganze Menge auch ähm, noch gar nicht besprochen. Ja. Ähm, vielleicht ähm, ähm, ergeben sich, das hatten wir den Eindruck, haben wir ja schon an einigen Stellen, ergeben sich nochmal äh, da Ansatzpunkte für Teil 2. Und deswegen die Bitte an euch da draußen, ähm, wie geht es euch mit dem Thema? Wofür seid ihr dankbar? Ähm, welche Erfahrung macht, mit, macht ihr mit Dankbarkeit? Schreibt uns was, schreibt uns in die Kommentare zur Sendung, jeweils unter unterhalb der Sendung auf der Website. Ähm, mhm. unter denkblasen-podcast.de. Wir haben jetzt eine extra eigene Domain für die Sendung. Mhm. Oder ihr könnt uns auch gerne eine E-Mail schreiben, wenn ihr das da nicht öffentlich machen wollt, aber trotzdem uns zukommen lassen wollt. Da könnt ihr gerne schreiben an, äh ich bin mir gar nicht sicher, haben wir auch eine eigene E-Mail inzwischen für die Denkblasen? Ihr könnt auf okay. jeden Fall sehr sicher schreiben an mail at podcast.branko-chanak.de und ich kümmere mich mal darum, dass wir eine eigene E-Mail-Adresse für die ja. Sendung haben. Ne? Da wäre doch mal echt schick. da. Das wäre mal richtig schick. Außerdem den Hinweis noch, ähm, wir sind jetzt auch inzwischen bei iTunes gelistet und bei podcast.de. Wir würden uns auch freuen, wenn ihr uns da ähm, äh, rezensiert und vielleicht mal eine, eine, ein kleines Feedback schreibt. Ähm, und darüber könnt ihr uns auch ganz bequem auf eurem äh, Podcatcher eurer Wahl, egal ob das jetzt ein Ei-Gerät oder irgendein, was Android-mäßiges ist, könnt ihr uns prima abonnieren. Ja, und wir freuen uns auch über diesen Kanal, auf Rückmeldung von euch. Mhm. Sollen wir schon verraten, was die nächste Folge wird? Wissen wir es schon? Wissen wir schon, was die nächste Folge wird, Branko? Sag mal eben. Ich, ich glaube, ja. wir wissen, was die nächste Folge wird. Ja, wir verraten, okay. was die nächste Folge wird. Die nächste Folge wird am 20.11. sein, 2013. Mm -hmm. Und wird sich um das Thema Neid drehen. Was ein schöner Kontrast zum Thema Dankbarkeit ist. Ja, geil. <lacht> Katharina, ich bin dir sehr dankbar für oh. trotz aller Widrigkeiten heute für diese Sendung. Und hoffe, es hat ich dir genauso auch. viel Spaß froh, gemacht. Ja. Ja, es war, ich fand es wieder irgendwie... Das hat mich total inspiriert, nochmal tief zu greifen in meine ganzen vielen Ideen und, äh, und ähm, was weißt du, so, so Sachen, die so blubbern mhm. in einem drinne an Erkenntnissen, an Ideen, an Verbindungen und die irgendwie so einen kleinen Angelhaken brauchen, aus, um aus dieser vorbewussten Masse da rausgefischt zu werden. Und das haben wir heute wieder bei einigen Dingen geschafft. Die, äh, da bin ich dir sehr, sehr dankbar für, dass du immer irgendwie so eine geschickte Art hast, da nochmal einen rauszupulen. <lacht> Nicht umsonst heißt es Denkblasen. Wenn wir da gut aneinander fischen können und angeln ja, können, dann ist das super. Genau. Katharina, danke für die Sendung. Danke euch fürs Zuhören und bis zum nächsten ja. Mal. Okay, bis bald, ihr Lieben. Ciao. Tschüss.